Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Hallo und herzlich willkommen hier zur Zahnputzandacht am Heiligabend. Und heute geht es mal ganz untypischerweise um eine Stellenausschreibung. Die sind manchmal doch ziemlich hochtrabend und anspruchsvoll. Man fragt sich, wer soll sich da eigentlich darauf bewerben? Ähm, diese hier ist schon etwas älter. Das heißt, sie kommen aus dem Stamm Isais, sind Basisarbeitserprobt mit Stallgeruch. Dann haben wir vielleicht genau die richtige Stelle. Die Israel-Gemeinde sucht zum Anfang des Jahres einen neuen König. Wir bieten ein Königreich, inklusive heiligem Berg. Sie bringen mit den Geist Gottes. Sie sind zudem weise und verständig, wissen immer Rat, sind reich an Stärke, vor allem auch an Willensstärke. Sie sind erfüllt von Erkenntnis und stehen in der Ehrfurcht vor Gott. Ihre Rechtsprechung sollte erwartungsgemäß vorurteilsfrei und unabhängig vom Stand oder Ansehen der Person sein. Ferner bringen sie die Fähigkeit ein, allein durch Worte gegen Gewalttätige und Gottverschmähende erfolgreich vorgehen zu können. Geradezu göttliche Treue und Gerechtigkeit sollten ebenso zu ihren Grundwesensarten gehören wie absolute Friedfertigkeit und mehr noch die Fähigkeit, auch Frieden zu stiften, wo er für andere bereits aussichtslos, ja sogar unmöglich zu sein scheint. Puh. Also mal ganz ehrlich, wer soll sich denn darauf bewerben? Wer so eine Stellenausschreibung herausgibt, hat entweder sehr großen Optimismus oder echten Langmut und Ausdauer. Und tatsächlich hat sich sehr lange Zeit, und wir sprechen hier von Jahrhunderten, niemand drauf beworben. Die Stelle hat natürlich dann doch noch jemand eingenommen. Und klar, wir feiern heute Heiligabend. Um wen geht's? Jesus Christus. Genau. Gott selbst hat durch Jesus Christus also dieses Amt eingenommen. Jesus Christus ist der König, auf den wir so lange gewartet haben. Und er hat aber immer gleich deutlich gemacht: hey, es geht hier nicht um Königreich, wie ihr das kennt. Ich bin kein Herodes und auch kein Augustus. Es geht mir überhaupt nicht um irgendwelche irdischen Reiche. Es geht nur um das Reich Gottes. Ja, Ihr seid willkommen im Reich Gottes und dort werdet ihr behandelt wie Bürger und Bürgerinnen in einem Reich, wo ein solcher König ist. Und ihr könnt euch jetzt schon im Gebet an ihn wenden. Boah! Ja, da war richtig Party angesagt, als da endlich diese Stelle ausgefüllt worden ist. In dem Stall war es dann auch richtig voll. Da kamen die Hirten, da kamen die Weisen aus dem Morgenland, also arm und reich, von nah und fern. Sogar Engel waren da, die haben sogar gesungen. Ja, die haben da ihr Gloria geschmettert. Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden den Menschen seines Wohlgefallens. Und da war Freude ohne Ende. Und diese Freude war so groß, dass sie heute immer noch anhält dass sie uns dazu ermutigt, immer noch Jahr um Jahr Weihnachten zu feiern. Dass wir immer noch mit dieser Freude uns Jesus Christus zuwenden können, der so nahbar geworden ist dadurch. Und das können wir machen im Gebet. Wir falten einfach unsere Hände und sprechen zu ihm. Und vielleicht probiert ihr das einmal aus und legt ihm vor, was euch belastet, aber vielleicht auch, worüber ihr dankbar seid. Und vielleicht auch, worüber ihr euch freuen könnt, auch jetzt in diesen Tagen. Geht gesegnet in diese Festzeit. Gott segne dich und behüte dich. Gott lasse leuchten das Angesicht über dir und sei dir gnädig. Gott erhebe das Angesicht auf dich und schenke dir Frieden. Amen.